Der Schrecken der Neuzeit. Es war dunkel. Der Mond ließ sein Licht über das Anglitz der nächtlichen Welt wandern. Und der Wald lag still und geradezu leer da. Nur eine kleine Gestalt schlug sich in des Mondes Schein durch Wände von Ästen. Bald bin ich da, bald ist die Suche zu Ende. Dann kann ich endlich schlafen. So ging es durch den Kopf der Gestalt, die ganz in einem dunklen Mantel durch das Dickicht geisterte. Sie suchte etwas. Zwischen dem Braun der Erde und dem Grün der Blätter tat sich in nicht allzu weiter Ferne eine neue Farbe hervor. Schwarz. Schwarze Roben und das aufgeregte Wimmern der Leute, die hinter ihr her waren, veranlassten die Gestalt, schneller zu laufen. Zuflucht. Sie suchte Zuflucht vor den Feinden ihrer Art. Im Jahre 1626 war nun einmal kein Platz für Paranormales. Sachsen wurde wieder von der Pest heimgesucht und der Dreißigjährige Krieg zerriss das gesamte Land. Eine Spur aus Tod und Blut zeichnete die Bürger, die in einem unausweichlichen Konflikt zwischen Fortschritt und der Konservative saßen. Die Wut war groß. Feindbilder wurden gesucht und die Gestalt und ihresgleichen mussten als Katalysator dienen. Die Gestalt in ihrem braunen Kapuzenumhang wusste das. Vor einigen Tagen passierte sie ein Dorf und der Dr. Schnabel berichtete ihr, dass bereits drei Menschen durch den schwarzen Tod starben. Als kräuterkundige Frau wurde unsere Protagonistin immer zuerst verdächtigt, wenn es um solche Vorfälle ging, und gerade auf dem Lande galt die Pest als Hexenwerk. Für wahr, die Hexenverfolgung griff um sich und unsere Hauptfigur wurde als Verfolgte angesehen. Da bewusste sie, dass es etwas gab, das die Menschen viel mehr fürchten sollten. Während sie als Hexe verfolgt wurde, steigen gefährliche Gestalten in die Häuser ihrer Folge ein. Sie rauben den Menschen den Lebenswillen, sie versetzen sie in Angst und Schrecken und es gab viele von ihnen. Als die Menschen die Frau fingen und ins Dorf zurückbrachten, waren sie bereits im nächsten Dorf. Ihre Wirte fraßen die sterblichen Überreste, während die Hexe an einen Fall gebunden wurde. Sie verbreiteten sich über das ganze Land, während der Pfahl in Flammen gesteckt wurde. Die Pestflöhe waren wieder da, als Gesandte des Tod. Diese Geschichte wurde von dem Autor Hallo und Guten Tag auf dem Pasta wiki veröffentlicht.